Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Naja, das stimmt nicht so ganz. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einem Sauerteig einen sogenannten Krümelsauer macht. Das heißt, wir konservieren unseren Sauerteig, den wir vielleicht wegen eines Urlaubs nicht benötigen oder der so ein bisschen ja, zur Ruhe gebracht werden soll. Das heißt, ich habe jetzt hier ungefähr 20 Gramm Anstellgut und gebe da am besten die vierfache Menge Mehl hinzu, das heißt, in dem Fall sind es dann 80 Gramm Mehl. Habt ihr 50 Gramm Anstellgut, braucht ihr 200 Gramm. Das Ganze wird jetzt richtig ordentlich vermengt, so dass das Anstellgut sich mit dem Mehl verbindet und so richtig trocken wird. Und je feiner ihr arbeitet, umso besser ist das Ganze. Wichtig zu wissen, das sauerteig wird dabei nicht mehr an der Gärung gehindert, sondern diese wird auf ein Mindestmaß reduziert. Das heißt, er lebt natürlich weiterhin, nur aufgrund der fehlenden Flüssigkeit kann er nicht mehr so arbeiten wie gewohnt und sollte dann, wenn er hier fertig durchgekrümelt ist, am besten kühl und trocken im Kühlschrank gelagert werden. So. Da hält er sich theoretisch ewig, aber irgendwann bekommt er dann doch wieder Hunger. Also da müsst ihr mal gucken. Also ich würde schätzen, er ist locker ein halbes Jahr dort haltbar. Berichtet mir mal über eure Erfahrung, wie das bei euch gewesen ist. So, ich mache das jetzt hier so fein, wie es gerade so geht. Alternativ könnt ihr das nochmal in den Mixer schmeißen, dann wird es nochmal ein bisschen feiner. Und eignet sich besonders auch gut, nicht nur, wenn ihr in den Urlaub fahrt, sondern falls ihr auch nochmal Freunden und Bekannten euer Anstellgut mitbringen wollt, so als kleines Geschenk, ist wirklich eine optimale Möglichkeit. So, ab in die Schüssel damit, den Deckel drauf und dann geht's in den Kühlschrank. Wichtig ist, dass ihr wirklich mit sauberen Gefäßen arbeitet und wenn ihr diesen Krümelsauer dann wieder reaktivieren möchtet, dann gebt ihr einfach ein wenig Wasser hinzu. Als Faustformel für den normalen Sauerteig gilt hier ungefähr die doppelte Menge Wasser, wie ihr Anstellgut habt, das heißt 40 Gramm Anstellgut plus 40 Gramm Wasser. Habt ihr jetzt die flüssige Variante von dem Sauerteig, dann braucht ihr auch, um einen Krümelsauer herzustellen, mehr Mehl, auch die doppelte Menge und bei der Reaktivierung auch die doppelte Menge Wasser. Das Ganze wird dann ordentlich verrührt und vermischt und dann bei Zimmertemperatur bis zu 6 Stunden stehen gelassen. Habt ihr ein sehr aktives Anstellgut, dann wird der bis dahin ordentlich Bläschen schlagen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass ihr ihn unbedingt noch mal dreistufig reaktivieren müsst. Wie das geht, das habe ich euch ja schon mal in meinem ausführlichen Sauerteig-Video erklärt. Verlinke ich euch oben rechts. Guckt unten einfach bei den Kapiteln unter ähm, Pflege des Sauerteigs, da habe ich das nochmal notiert. Es kommt aber auch nochmal so ein kurzes Video dazu. Das habt ihr euch ja gewünscht und das kommt natürlich gerne. So, ich mische das jetzt hier ordentlich. Das klappt tatsächlich gut mit so einer kleinen Kuchengabel. Da kommt dann der Deckel drauf und ich lasse es tatsächlich einfach in der Küche bei Zimmertemperatur stehen. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, da kann man schon was erkennen. Kleine Bläschen haben sich hier entwickelt, übrigens schreibt mir mal unten in die Videobeschreibung, welcher Sauerteig bei euch der liebste ist. So, ich mache jetzt hier den Deckel drauf, stelle ihn in den Kühlschrank, wenn ich ihn nicht brauche oder backe mir ein leckeres Brot. Rezepte am Ende des Videos, hier sind sie verlinkt und ich bin bald wieder zurück, eure Emma.